Salam und herzlich willkommen zum ersten Video meiner diesjährigen Ramadan-Reihe. An dieser Stelle wünsche ich an... Erstmal all meine muslimischen Zuschauer, Ramadan Karim und ich wünsche euch und euren Familien einen segensreichen Ramadan-Monat. Ich starte die Ramadan-Reihe heute mit einer leckeren Suppe. Nein, keine Herrera-Suppe, die typisch marokkanische Suppe, die... Äh, ja, an Ramadan bei uns ein Must-Have ist. Da habe ich vor Jahren mal ein Video ähm, hochgeladen. Schaut einfach mal hier vorbei und dann seht ihr, das, äh, wie die Helle da gemacht wird. Heute zeige ich euch eine leichte Alternative. Ähm, man hat sehr gerne an Ramadan eine gute Abwechslung und deswegen zeige ich euch eine leckere Champignon-Cremesuppe. Die ist super einfach und sehr leicht gemacht, beziehungsweise auch ganz schnell gemacht. Und äh, ich zeige euch gleich heute zwei Spezialitäten. Ich dachte mir, kommt, neben der Suppe muss noch was her. Und deswegen zeige ich euch neben der Suppe noch eine leckere Herrscher. Herrscher mal ganz anders. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch zunächst mal die Zutaten und dann legen wir auch mit der Suppe direkt los. Hier vorne seht ihr gleich meine ganzen Zutaten. Ich habe hier... Champignons, ich habe eine Kombination aus braunen und weißen Champignons genommen. Außerdem habe ich hier noch eine große Zwiebel, die habe ich hier fein gewürfelt. Zwei Lorbeerblätter, Mehl, nee. was haben wir hier? Da. Das ist Knoblauch, Ein, zwei Knoblauchzehen, Butter, hier habe ich Hühnerbrühe. Ihr könnt aber auch stattdessen Gemüsebrühe nehmen oder Rinderbrühe, ganz wie ihr wollt. Außerdem Schlagsahne und Olivenöl, Salz und Pfeffer. Wie ihr seht, super easy und los geht's! Zuallererst brate ich die Zwiebeln schön glasig an. Das Ganze mache ich heute in meinem Bräter. Ich habe hier bereits die Butter geschmolzen und äh, einen Schuss Olivenöl hinzugegeben, so ein circa einen Esslöffel für den guten Geschmack. Und ähm, jetzt gebe ich die Zwiebeln hinein, samt die Lorbeerblätter. Die können ruhig mit von Anfang an, damit die schön, das schöne äh, Aroma schon mal abgeben. An dieser Stelle gebe ich jetzt die Champignons hinzu ähm, und schalte dann gleichzeitig den Herd ruhig auf hoher Stufe, damit die Champignons schön äh, anrösten können. So, ich warte jetzt, bis die dann einmal wie schön zerfallen und dann gebe ich die restlichen Zutaten noch hinzu. Während die Champignons vor sich hin braten, könnt ihr mir eure Rezeptwünsche einmal in die Kommentare schreiben. Also meine Ramadan-Reihe ist noch recht offen. Ich habe noch nicht alles ähm, abgedreht. Von daher ähm, könnt ihr mir auch gerne eure Rezeptwünsche mitteilen und ich schaue mal, was ich dann da zusammenwürfeln kann. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf jeden Fall auf eure Ideen. Und ähm, also da ist wirklich alles offen. Ihr könnt äh, von süß bis herzhaft, orientalisch, europäisch, also was euer Herz begehrt. Und ich bin mal gespannt. Hier gebe ich jetzt den Knoblauch noch hinzu und lasse jetzt die Champignons, ihr seht, hier haben jetzt schön Flüssigkeit gezogen. Ich habe den Knoblauch hinzugefügt und ihr seht, die Champignons haben jetzt hier schön Wasser gezogen. Das ist völlig normal. Lasst es so lange braten, bis die Flüssigkeit komplett reduziert ist und... Im Anschluss füge ich dann einmal das Mehl hinzu, damit das Ganze schön gebunden wird und lasse das noch für ein paar Minuten mit anrösten und setze dann einmal die Brühe an. Und nun binde ich das Ganze mit Mehl an. Ihr seht, die Flüssigkeit ist hier schön verdunstet, weitestgehend zumindest. Und jetzt gebe ich einfach das Mehl hinzu, röste das noch ein bisschen mit an Und löscht das Ganze mit der Brühe ab. Auf jeden Fall mit Pfeffer würzen. Mit dem Salz ruhig vorsichtig, da würde ich das erst zum Schluss abschmecken, ähm, da die Brühe äh, relativ salzig sein kann. Ich gebe da jetzt nur, nur ein bisschen hinzu und schmecke das zum Schluss nochmal mit Salz schön ab. Mein Mann hat mich gerade erinnert und äh, mir gesagt, dass es mit dem Abschmecken während der Fastenzeit <lacht> ein bisschen schwierig sein kann. Aber ich schreibe euch die genauen Mengenangaben in die Infobox und dann äh, müsst ihr eigentlich in der Regel nichts mehr abschmecken. Und das Ganze werde ich für euch übernehmen. Jetzt gebe ich den Deckel drauf und lasse die Suppe jetzt für 15 Minuten bei niedriger Hitze vor sich hin simmern. Und zum Schluss verfeinere ich sie noch mit etwas Sahne und püriere sie anschließend. Und fertig ist die erste Mahlzeit. Und jetzt geht's rüber zum zweiten Rezept. Ich habe jetzt zwei Drittel meiner Suppe in einem Gefäß gegeben. Diesen Teil werde ich jetzt nämlich gleich pürieren. Und den anderen Teil, ein Drittel, der noch im Topf übrig geblieben ist, den habe ich in den werde ich jetzt auch stückig lassen, weil ich finde, wenn die Suppe noch so kleine Champignonsstücke hat, so zwischendurch, ist nicht so langweilig wie eine breiige Konsistenz. Deswegen werde ich jetzt den ein Drittel ganz lassen, so lassen wie der ist. Und den, äh, den anderen Teil, den werde ich jetzt gleich einmal pürieren. Und im Anschluss verfeinere ich das Ganze mit der. Zahna. Nachdem ich alles miteinander gemixt habe, ist diese wunderbare Konsistenz entstanden. Schaut euch die mal bitte an, wie schön cremig die Suppe ist. Also ich will euch jetzt nicht so den Appetit äh, anregen, wenn ihr jetzt gerade am Fasten seid, aber das nennt man eine cremige Champignonsuppe. Wenn euch aber diese Konsistent zu äh, dickflüssig ist, könnt ihr die natürlich mit ähm, heißem Wasser noch mal ein bisschen verdünnen, bis ihr eure gewünschte Konsistenz erreicht habt. Und ansonsten finde ich die so wie sie ist perfekt. Da gibt es dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. So, und die kann jetzt einmal schön noch vor sich hinziehen. Man sagt ja, je länger die Suppen ziehen, umso schmackhafter werden sie. Die lasse ich jetzt noch vor sich hinziehen und Auf den Iftar warten. Genau, und warten einfach, dass sie gegessen wird zum Iftar. <lacht> so, das 17 ist fertig und jetzt machen wir unsere Hascha. Dafür benötigen wir feinen Hartweizengrieß. Hier habe ich Feta-Käse geschmolzene butter ihr könnt stattdessen aber auch öl nehmen wie ihr mögt aber ich finde butter da mit butter schmeckt die hascha am besten hier habe ich schwarze oliven die habe ich entkernt und in ja sehr klein geschnitten und eine mittelgroße zwiebel des weiteren habe ich hier backpulver etwas Salz, nicht so viel, Oliven und Feta sind salzig genug, hier müssen wir nur uns langsam rantasten und etwas Oregano und natürlich Wasser. Was ich als erstes mache, die Zwiebel gebe ich jetzt einmal in die Pfanne und dünste sie schön glasig an. So, die Zwiebeln sind fertig. Ich stelle das jetzt einmal beiseite und lasse die zunächst mal abkühlen. Und in der Zwischenzeit mache ich hier mit, dem, mit meinem Grieß weiter. Ich habe den Grieß mit den trockenen Zutaten hier in die große Schüssel gegeben. Was ich als allererstes mache, ist, ich vermenge erstmal die trockenen Zutaten gut miteinander, bevor ich die Butter hinzufüge. Arbeitet da ruhig mit den Händen. Da empfehle ich euch gerade mit den händen zu arbeiten damit ihr ähm, die konsistenz auch spürt das ist hier bei hascha ganz wichtig denn die darf natürlich nicht zu fest sein sonst wird die zu trocken und wenn sie zu wässrig ist dann lässt die sich nicht gut formen und nun gebe ich meine flüssige butter hinzu Mal ein schlückchen olivenöl ich weiß nicht was ich heute mit dieser kombi habe aber irgendwie passt das alles zusammen so das vermische ich jetzt einmal bis eine sandige masse entsteht das kennt ihr ja vom gris vom letzten video zumindest vom rot und das ist bei harsha immer grundsätzlich so ihr müsst harsha zuerst immer mit dem fettanteil vermischen bevor ihr die milch oder die, die das wasser hinzufügt nur so gelingt die euch wirklich und der duft vom oregano das ist äh, echt der wahnsinn so schön mediterran so. so wie feuchter sand und jetzt gebe ich peu à peu wie immer <lacht> das wasser also hier habe ich kein lauwarmes Wasser, sondern ganz normales, stilles, kaltes Wasser vom, vom Kranberger. Das gebe ich jetzt hier einfach peu, à peu hinzu. Ich sage euch aber natürlich, wie immer, gebe ich euch noch die genauen Mengeingaben durch. Und bei Hascha ist es ganz wichtig, dass ihr nicht zu lange knetet, sonst wird die so, so richtig zäh. Und tastet euch so wirklich nur mit den Fingerspitzen. Einfach nur so mit den Fingerspitzen zusammendrücken und nicht kneten. Und jetzt gebe ich meine Zwiebel hinzu. Die haben jetzt so ein schönes Röstaroma. Sind jetzt schön braun. Und dazu den Feta-Käse. Gleich mit. Und jetzt leicht unterheben mit den Fingern. Es riecht herrlich. Oregano kommt jetzt so direkt zum Vorschein. Zu guter Letzt füge ich die Oliven hinzu, damit sie mir hier jetzt auch nicht die Harsha ähm, ja, schwarz färben. Die hebe ich jetzt ganz leicht unter, ganz kurz, gar nicht so lange. So, das war's. bevor es jetzt weitergeht stelle ich den teig einmal beiseite und lasse den jetzt noch für gute zehn minuten ziehen und dann geht es einmal zum nächsten schritt rüber. so gehen wir jetzt ans eingemachte ich nehme jetzt immer ein stück aus dem teig wiege immer alles gerne schön ab damit alles schön gleichmäßig ist auch nachher beim Garn, dass die auch alle schön eine gleiche garzeit haben ich wiege die immer so mit äh, 140 gramm sollten die schon haben und jetzt nehme ich mir zunächst, wälze ich die aber vorher noch in Hartweizengrieß, damit die nicht kleben. So. Und jetzt nehme ich mir meinen Ring zur Hilfe. Es hat hier einen Durchmesser von 10 cm. Lege die auf hier auf meinen Crepe Maker. Das mache Ganze gar ich übrigens auf meinem Crepe Maker aus. Und drücke hier die Harscha schön in den Ring hinein, dass die alle schön gleichmäßig rund sind. So. Alle gleichmäßig dick, alle gleichmäßig rund. Was will man mehr? So, et voilà. Ich äh, schalte meinen crepe erst dann ein, wenn ich äh, meine Harschas zu Ende geformt habe. Und ähm, das Ganze bei niedriger Hitze für circa ja, ich würde sagen drei, vier Minuten von jeder Seite, bis auf jeden Fall alles schön goldbraun ist und äh, mache dann im Anschluss mit dem Rest weiter.